Hallo an alle Radler. Heute radeln wir auf dem mare mosel von Wittlich in Richtung Daun und wieder zurück. Leider haben wir es mit unserem Akku nur bis zum Holzmar geschafft. Hier sind wir an dem Busbahnhof in Wittlich und hier die Schweinchen. Dazu erzähle ich später noch etwas mehr. Hier seht ihr, was so alles noch gemacht werden muss, bevor es losgehen kann. Camp putzen und Komoot starten. So, nun, bevor ich es vergesse, zu unserem Startpunkt in Wittlich, zu den Schweinchen. Ja, was hat es mit den Schweinchen auf sich? Der geschichtliche Hintergrund zu den Schweinchen ist die Belagerung der Stadt Wittlich im Jahre 1397 durch Ritter Friedrich von Ehrenburg. Damals wurde die Stadt von den Belagerern eingenommen und niedergebrannt. Wittlich war damals umgeben von Stadtmauern und wurde vom Feind belagert. Vergebens hatten die Belagerer versucht, die Stadt zu erobern. Da geschah es, dass der Torwächter in einem der vier Stadttore eines Abends in der Dunkelheit den Riegel zum Verschließen des Tores nicht finden konnte. In seiner Not nahm er eine Rübe und steckte sie in das Riegelloch. In der Nacht nun brach eine Sau aus ihrem Stall aus und streunte durch die Stadt. Sie kam auch an das Stadttor, fand die Rübe und fraß sie auf. Nun öffnete sich das Stadttor und der Feind starr, drang in die Stadt ein, konnte plündern und brandschatzen. Als er nach der Belagerung wieder abgezogen war, trieben die Wittlicher in ihrem Zorn sämtliche Säue auf dem Marktplatz zusammen, und verbrannten sie bei lebendigem Leibe. Wie viele Säue so endeten, das vermerkt die Sage freilich nicht. Vielleicht waren es auch nur nicht mehr als die, die heute zur Wittlicher Säubrennerkirmes im Rostbratofen enden. Ja, das zu dieser kleinen Sage, was es mit den Schweinchen auf sich hat. Nun zu unserer Tour auf dem Mare-Moselradweg. Wir radeln heute 23 Kilometer in Richtung Down. Leider mussten wir ca. 14 Kilometer vor Down unsere Tour am Holzmar beenden, weil unser Akku sonst nicht mehr für die Rückfahrt gereicht hätte. Ursprünglich sollte die Tour von Wittlich mit dem Regio-Radlerbus von Wittlich nach Down gehen. Ja, hier sind wir an einem Fotohaltpunkt. Ähm, weil hier ein interessantes viadukt ist ähm, leider kann man mit dem rad nicht dort drüber fahren aber hier die kleine umgehung die ist ja ganz okay so wo war ich stehen geblieben ja ursprünglich sollte die tour von wittlich nach Down gehen und von daun wollten wir dann mit dem rad starten und bis nach wittlich radeln wo wir unser auto geparkt hatten das wären dann von, nach, äh, von Down nach Wittlich mit dem Rad ca. 37 Kilometer gewesen. Jedoch als der Fahrradbus am Busbahnhof in Wittlich ankam, war der komplette Platz im Fahrradanhänger bereits verplant. Ja, das war natürlich ärgerlich. Ich kann also nur allen raten, sich online vorher auf der Regio Radler Internetseite die benötigten Fahrradplätze zu reservieren. Der Bus ist wohl sehr beliebt und vom Hören und Sagen von äh, einigen Leuten ist der fast immer ausgebucht in der Saison. Also wenn die Fahrradsaison äh, beginnt und endet, also eigentlich zur schöneren Jahreszeit von Frühjahr bis Herbst. Also wie gesagt, das war mir eine Lehre. Dort muss man äh, auf dem Mare-Mosel-Radweg den Bus also unbedingt vorher buchen, die, die Plätze für die Fahrräder. Ja, das dazu. Ja, ihr seht, hier sind wir auch gerade durch einen Tunnel. Es gibt da wohl zwei oder drei, wenn nicht sogar vier. Ich glaube, den in Down, da ist auch noch einer. Ähm, ja, und ihr seht natürlich die Strecke viel grün. Und man könnte auch sagen, die grüne Hölle zwei oder drei. Ähm, weil wir haben ja auch äh, vorher den Tag den ruver radweg von hermeskeil nach ruver gemacht und dieser hier sieht ja nicht viel anders aus aber wir kommen da später noch zu ähm, ja es gibt eine umfahrung die fand ich nicht so toll äh, das ist wo eigentlich die autobahn auch ist aber gut ihr könnt euch das ja selbst anschauen ja, es ist okay umfahrung ist jetzt nicht dass man da plötzlich eine starke steigung hat oder äh, ja äh, aber gut wir fahren halt durch äh, genau solche schönen grünen strecken äh, viel grün gute luft äh, viel ruhe ja und diese kleine Umgehung, die geht dann auch ein stück weit an der straße parallel entlang äh, ist halt Geschmackssache. Ne? Also wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schade, dass man dann nicht in der Lage ist, die komplette Bahntrasse dann auch wirklich den Radweg auf dieser ehemaligen Bahntrasse weiterzuführen. Schade, schade. Okay. Ja, was ist sonst noch zum Mare Mosel zu sagen? Die ehemalige Bahnstrecke wurde von Daun bis Bernkastel Küß 1910 komplett fertiggestellt. Stillgelegt wurde sie im November 1981. Unser Startpunkt in Wittlich lag 172 Meter hoch und unser Streckenhöchstpunkt lag bei 458 Meter. Ja, daran sieht man oder erkennt man schon mal, ja, welchen Höhenunterschied man hier auf unserer Strecke, die wir gefahren sind, überwinden muss. Der gesamte Mare-Mosel-Radweg ist ca. 51 Kilometer lang. Für die Radler wurde er komplett befahrbar ab August 2000. Der Mare-Mosel-Radweg ist wohl bei den Touristen einer der beliebtesten Bahntrassen, die man radeln kann. Was ich persönlich sehr schade finde, denn die ehemalige Bahntrasse von Hermeskeil nach Hoover ist mindestens wenn nicht sogar noch schöner und vor allem durchgängiger nur auf der ehemaligen Bahntrasse zu radeln und einen Fahrrastbus gibt es hier auch aber gut hier spielt vermutlich die Nähe zu bernkastel küß eine touristische große Rolle ich kann die Bahntrasse Hermeskeil nach Ruwer nur sehr empfehlen vor allem bekommt man hier im Fahrradbus auch ohne Reservierung, sogar an einem Sonntag noch ein Plätzchen. Ein Video gibt es natürlich dazu hier im Fahrradkanal auch. Der Mare-Mosel Radweg verläuft zwischen Daun und Bernkastel-Küß auf einer ehemaligen Bahntrasse. Leider allerdings nicht immer, aber zu einem sehr großen Teil. Aber das werden wir gleich hier im Film auch noch an einer Stelle sehen, wie die Umfahrung ist. Sie ist zwar okay, aber ich finde es halt sehr schade, dass man äh, ja, die Mühen gescheut hat, die Bahntrasse wirklich auf bzw. den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse äh, fortzuführen. Finde ich ein bisschen schade. Na gut, es geht leider auch dann ein Stückchen an der an, ja was ist das eine landstraße oder bundesstraße entlang ist auch nicht sicher so schön wenn man das werktags fährt ja hier erreichen wir gerade diese sogenannte stelle von der ich gerade sprach ja wie ihr seht ne, es ist halt eine nebenstraße hier queren wir auch die autobahn hier ist es dann auch ähm, landschaftlich schon sehr offen also wenig baumbestand ist im Sommer an heißen Tagen natürlich nicht so gut oder so schön oder angenehm. Ja, hier bemüht man sich. Auf diesem Stück hat man dann auch wieder Bäume bepflanzt. Das ist natürlich an heißen Sommertagen äh, nur allzu gut. Denn wenn man da gerade äh, von der Strecke kommt, wo doch an der Bahntrasse immer schön rechts und links Bäume stehen, ist es natürlich sehr angenehm. Und, äh, ja, und hier kommt man dann natürlich ins offene und an heißen Sommertagen nicht so schön. Ja, wie ihr seht, hier geht es dann auch an der Landstraße entlang. Gut, das ist jetzt hier, eigentlich war es ein Montag, glaube ich, im September, Mitte September. Ja gut, es ist jetzt nicht allzu viel Verkehr und es nervt auch nicht so sehr. Ja, hier biegen wir dann wieder ab auf die wirkliche ehemalige Bahntrasse und ihr seht schon, Natürlich ist das viel schöner und angenehmer und kühler an heißen Sommertagen. Ne, man hat immer die Bäumchen rechts und links zum Stehen. Und es ist schon viel schöner, wenn man natürlich Naturliebhaber ist. Der vom Vulkanismus und den Maren geprägte Teil der Eifel wird abgelöst von der Kulturlandschaft des Weinbaus und der Mosel, die bei der Ortschaft Lisa erreicht wird. Der Bahntrassenradweg ist durchgängig asphaltiert. Ja, hier sehen wir noch mal eine Streckenkarte, wo wir uns gerade befinden, und zwar ja hier an einem schönen Rastplatz für Radler. Ähm, ist sicher auch ein guter Startpunkt, wenn man mit dem PKW anfährt, weil man kann hier glaube ich auch äh, ganz gut mit dem PKW parken und seine Tour von hier aus starten. In Richtung Norden oder in Richtung Süden ja hier sieht man gerade noch auf dem Foto die parkenden Autos und ähm, ja von hier aus ist glaube ich auch ein ähm, Haltepunkt von wo aus der Radlerbus auch äh, startet also wie gesagt auch von äh, Norden nach Norden oder nach Süden also im Norden nach Daun oder im Süden nach Wittlich gut wie rum man denn auch immer die Bahntrasse radeln möchte Hey, es gibt nahezu keine Steigungen, dafür aber jede Menge Rastmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel zwei Viadukte, zahlreiche Brücken, vier Tunnel sowie Eifelmaare und erloschene Vulkane. Touristisch interessant dürfte die Raderlebnisschleifen sein. Sie führen etwa zu Strohner lavabombe oder den Manderscheider Burgen. Ja, noch etwas zu Anschlussradwege. Der mara mosel radweg hat über die Mineralquellenroute Anschluss an den A-Radweg, der bei Adorf erreicht wird. Über den Kalkeifelradweg radweg ist er mit dem Kühltalradweg verbunden. Dieser wird bei der Ortschaft hildesheim bolsdorf erreicht. Mit dem Erreichen des Moseltals ist bei Lisa der Moselradweg angebunden. Mit dem Startpunkt Down sind außerdem die Themenrouten Kosmosradweg sowie der internationale Eifel-Adennenradweg angebunden. Mit ihm wird der Mare-Moselradweg in Ost-West-Richtung verlängert. In Wittlich startet der Radweg Wittlicher Senke nach Schweich und stellt eine weitere Verbindung ins Moseltal her. Ja, was ich noch ähm, sagen kann, ist laut Komoot, wie gesagt, war unser Stückchen Radtour, die wir hier in einer Richtung geradelt sind von Wittlich nach Holzmar, äh, circa 23,7 Kilometer lang, und wir haben dafür äh, eine Stunde 40 Minuten benötigt. Wie gesagt, das alles laut Komoot. Ja, hier haben wir jetzt auch unseren Endpunkt bzw. Umkehrpunkt beim Holzmar erreicht. Äh, diesen Punkt haben wir gewählt, weil unser Akku nur noch einen Balken der Ladezustandsanzeige angezeigt hat von 5 maximal. Ähm, das heißt, dass wir also schon vier Balken verbraucht haben. Das liegt sicher daran, äh, dass es bis jetzt immer stetig bergauf ging. Zurück brauchen wir sicher nur einen Akkubalken. So zumindest war meine Theorie, die auch gut äh, gepasst hat, wie sie später herausgestellt hat. Ja, wir machen hier noch einen kleinen Abstecher zu dem Holzmar. Ähm, ja, wo wir dann auch eine kleine Pause gemacht haben. Ähm, ja, was noch zu sagen ist, sicher ist es ganz ratsam. Sich auf der Tour, so zumindest wie wir sie gefahren sind, ähm, auch ein bisschen was zum Picknicken mitzunehmen, auf jeden Fall was zu trinken, denn ja, ihr habt sicher gesehen, die Hinweisschilder zu irgendwelchen äh, Ausflugslokalitäten, die sind hier rechts dünn gesät, ähm, ziemlich unten äh, nach Wittlich in Richtung Norden. Ähm, gab es da mal ein Hotel oder ein, ja, war auch draußen so eine Art mit, mit Gartenstühlchen und Gartentischchen ähm, werdet ihr sicher, wenn ihr denn mögt und die Rücktour, die wir jetzt gerade hier angetreten haben euch anschauen möchtet noch ganz ähm, auch einen Laden äh, gibt es dort der hatte leider gerade Pause oder montags geschlossen ich weiß es jetzt nicht mehr genau äh, war natürlich ein bisschen schade, weil auch unser, ja, unsere Wasservorräte auch ein bisschen zur Neige gingen. Ja, hier sind wir schon auf dem Rückweg. Tja, wie gesagt, äh, schade. Von hier aus wären es äh, nur noch ca. 13 Kilometer bis down gewesen. Aber okay, diesen Radweg werden wir sicher noch ein anderes Mal ganz entlang radeln. Und das werden wir dann sicher von Daun aus bis nach Bernkastel-Küß äh, machen und dann dort übernachten wäre zum Beispiel eine gute Idee. Wir haben zum Beispiel dort auf der Tour ein paar ältere Herrschaften getroffen, ein Pärchen, und äh, die brachten mich dann da auf diese Idee. Die haben das nämlich genauso gemacht. Ähm, ja, und... Wir würden dann von bernkastel Kassel natürlich äh, dann mit dem Fahrradbus zurückfahren. Äh, ja, äh, noch was kurz zu dem Holzmar. Oh, da war gerade ein Verwackler in, <lacht> in der Kamera. Ähm, das Holzmar liegt übrigens auf halber Strecke zwischen Gillenfeld, äh, in Klammern, das ist äh, 2,5 Kilometer südlich entfernt, können wir zu, und Eckfeld. Das Mar hat eine Größe von ca. 6,8 Hektar bei einem Durchmesser von 325 Meter und einer Tiefe von 21 Metern. Es liegt in einem Naturschutzgebiet und ist fast völlig von Wald. Ja, übrigens habe ich gerade noch mal nachgeschaut äh, in umgekehrter Richtung. Ähm, während es laut komod nur eine stunde 13 ähm, wir erinnern uns ich hatte gesagt ähm, von wittlich richtung holzmar waren es ähm, um die eine stunde 40 minuten also gut man hat man ist also dadurch weil es bergab geht ähm, round about 30 minuten schneller ähm, ja das ist schon einiges ne? also wie gesagt meine Akku-Ladezustandskapazität von einem Balken die hat also ganz gut gereicht, ne, um die Tour zurück äh, ohne Probleme antreten zu können. Ja gut ähm, zur Not ähm, können die Pedelecs ja auch ohne Akku betrieben werden, allerdings tritt man sich dann da so ein bisschen tot, weil wir haben ja eine Novinci Schaltung und die ist dann so ziemlich mit auf einer der kleineren äh, Tretfrequenzen eingestellt also von daher ist das natürlich dann nicht ganz so lustig ja wie gesagt ne, ihr könnt euch jetzt noch den Rückweg anschauen wie gesagt ich habe da noch einen kleinen Schlenker gemacht ähm, weil wir hatten Durst unsere Wasservorräte waren zu Neige ja hier wieder dieser blöde Schlenker übrigens ne? äh, wo man zweimal über die Autobahn fahren muss ähm, leider hatte wie gesagt dieser kleine äh, Einzelhandels äh, Lebensmittelladen geschlossen ähm, ja kann man nichts machen ne? Montag ist Montag zu ist zu oder Pause ich weiß jetzt nicht mehr genau was es war ja und weiter unten noch wie gesagt kurz vor Wittlich war ja auch noch ein Ausflugslokalität äh, ähm, ja die hatte leider auch zu ja also Nochmal, ne? wie gesagt, ich kann nur jedem raten, äh, sich dann da entsprechend auf jeden Fall Getränke mitzunehmen. Äh, ja, das eine oder andere zum Futtern, jeder wie er mag. Und äh, ja, das wäre so die Message, die ich noch mitgeben möchte. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich wie gesagt persönlich bin jetzt hier am Ende mit der Kommentierung, wer mag, ihr seht schon, es geht jetzt auch äh, im Video ein bisschen schneller, obwohl ich äh, vom Zeitraffer her äh, das jetzt vom Faktor her nicht verändert habe. Ne? Also der liegt so immer bei 4,5 facher Geschwindigkeit. Ähm, ja, übrigens ne, nicht vergessen, es ist ein 360 Grad Video in YouTube, wenn ihr mitten auf das Bild klickt, mit der linken Maustaste und die dann gedrückt haltet und dann die Maus nach rechts oder in allen Richtungen bewegt, dann bewegt sich auch das Bild, die Blickrichtung in die entsprechende Richtung. Sollte man das Ganze mit einem Tablet machen, also braucht man dazu ja, da war gerade eben der kleine Laden, allerdings... Ja, habe ich vergessen, den da ein bisschen langsamer zu stellen im Video. Ähm, das ist jetzt leider dann ein bisschen sehr schnell gewesen. Ja, hier sind wir schon wieder zurück auf der Bahntrasse. Also wie gesagt, mit einem Tablet, ne, wenn ihr das entsprechend bewegt, äh, dreht oder äh, wie auch immer, ne, dann macht es dies ohne der Maus direkt über das Tablet, weil da ist ja ein Gyroskop drin. Und das erkennt die Bewegung und das wird übertragen auf die 360 Grad auf das Video. Ja, mit einer VR-Brille lässt sich das Ganze natürlich genauso. Na, man bewegt den Kopf nach rechts, links oder wie auch immer, oben, unten. Da gibt es auch keine Stufen, also das geht kontinuierlich, ob schräg oben oder schräg unten. Ähm, ja wird man wahrscheinlich schwindelig weil das ist natürlich ein bisschen zu schnell dafür ne? ich denke mal da könnte es passieren dass dem einen oder anderen übel wird ja natürlich sind ähm, letztens erreichte mich auch wieder zu einem anderen video ähm, was ich allerdings mit einer action cam ohne 360 grad gemacht habe aber zumindestens auch mit einem gimbal allerdings nur mit zwei achsen gimbal es war nicht so ganz so ruhig und außerdem naja es ist immer ein bisschen wackelig oder wackeliger um den Faktor natürlich 4,5 äh, wenn ich den Zeitraffer entsprechend ähm, einstelle und jeder kleinste Wackler in Echtzeit äh, ist natürlich um genau diesen Faktor 4,5 oder 5 mal je nachdem was ich einstelle natürlich erheblich schlimmer darf man nicht vergessen ne? und ähm, ja und wie gesagt ich setze da schon einen 360 grad gimbal ein äh, der ist schon super ähm, klasse gut aber der kann natürlich nicht jede kleinste noch so kleinste bewegung äh, auffangen ich finde es akzeptabel, um mal einfach zu gucken, wie ist die Strecke, wie sieht die Beschaffenheit aus, wie sieht es landschaftlich aus. Äh, deswegen mache ich solche Videos auch im Zeitraffer. Wie gesagt, ich mache die nicht, um irgendwelchen Fernsehsendungen da Konkurrenz zu machen. Bei mir gibt es halt gegebenenfalls auch mal ähm, Bilder aus einem Ausflugslokal, wenn es denn eins gibt und wir die Gelegenheit hatten, eins zu nutzen. Das füge ich dann natürlich auch gerne ein oder den einen oder anderen Tipp. Aber wie gesagt, ich bin nicht bei der Fernsehsendung wunderschön. Äh, meine Intention ist eine andere. Ja, der Film wird natürlich jetzt gleich mittendrin aufhören, weil der Akku war leider alle. Auch hier vom, von der Cam. Also in den nächsten 30, 40 Sekunden. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch allen wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss hier vom Fahrradkanal.